Herzlich willkommen hier in unserem Kanal von German Beginners Clan. Wir sind der Sniper Fury Windows Plattform spielender Clan und stellen euch mit diesem Video vor, was euch alles in unserem Kanal erwartet. Unsere Videos werden nicht nur hier auf der Homepage, sondern auch in einem eigens dafür gemachten video YouTube-Kanal zu finden sein. Ziel dieser Videos ist es, das Spiel Sniper Fury für jeden leicht zu erklären, Taktiken, Tricks und Tipps weitergeben zu können. Diese beginnen bei der normalen Menüführung, Bedienung und Waffen, sowie äh, Zubehör und zu welchem Zweck dieses da ist, als auch äh, weiterführende Informationen, wie man speziell Basisangriffe, das ist der Player vs. Player Modus, als auch Uniformteile verwenden kann, um sich selbst und oder seine Basis zu verstärken, beziehungsweise mit Hilfe von Uniform oder Uniformteilen Waffen so zu verstärken, dass man auch spezielle äh, Events entsprechend erledigen kann und oder die Bossangriffe als auch Kernangriffe. Was das alles bedeutet, werdet ihr noch lernen. Hier nur ein kurzer Überblick über die grundsätzliche Bedienung des Spiels. Dass das erste Video ist, bitte ich um äh, entsprechende Verständnis, dass ich nicht immer gut formuliere. Versuche euch aber das Spiel näher zu bringen. Also ich fange mal an. Hier, das ist die Gesamtübersicht des Spiels. Wir haben hier oben den Charakter, ein kleines Bildchen, daneben die Levelanzeige, man kann diese anklicken, dann kommt man in ein Menü mit einer Statistik, wo wir alle Daten, wie man bisher gespielt hat, wie der Kampagnenabschluss ist, äh, ihr könnt selber lesen, könnt euch das alles mal anschauen. Das ist eigentlich ein Gesamtüberblick. Hier haben wir eine Taste namens Inventar und darüber läuft das Band mit derzeit aktivierten Waffen. Die Drachenrose als Sturmgewehr, das Kato SGE C5. Und als Sonderwaffe die SF-04 Railgun. Das ist auch ein Scharfschützengewehr. Das sind die Waffen, die zurzeit aktiv im Einsatz sind. Drachenrose und Kato, also Sturmgewehr und Sniper, die ersten beiden, sind für ganz normale Missionen, Aufträge innerhalb des Spielmodis. Die Railgun ist eine sogenannte Spezialwaffe oder Sonderwaffe die nur bei Basiskämpfen, also im PvP verwendet werden kann, oder bei Angriffen auf den Boss, beziehungsweise bei Clankriegen, um den gegnerischen Kern zu zerstören. Wir gehen wieder zurück. Daneben haben wir hier dieses Gratis. Da wird mal eine Kiste angezeigt, mal ein Glücksrad. Oder Diamanten, weil wenn man draufklickt, genau diese drei Dinge bekommt man jeden Tag kostenlos ähm, zur Verfügung gestellt. Dazu muss man sich jeweils Videos ansehen. Ähm, da wird dann ein Videospot von 15 Sekunden gezeigt und im Anschluss bekommt man insgesamt viermal ein äh, Auszahlung bei den Rubinen, viermal je fünf Rubine. Dann haben wir das sogenannte Glücksrad. Wenn man da drauf dreht, sind ganz verschiedene Preise von äh, Möglichkeiten der Zusatzfeatures zu gewinnen, die man sowohl für die Waffenverstärkung, Energieaufstockung, äh, Angriffsmarken bis hin zu Besonderheiten wie Zeitlupenfunktion für eine begrenzte Zeit äh, und ähnliches. Dieses kann man besonders sinnvoll anwenden, wie werde ich euch in einem anderen Video unter Tipps und Tricks mal beibringen. Und dann haben wir hier diese Gratis-Schlachtpaket. Auch das läuft einmal innerhalb von 24 Stunden. Da bekommt man achtmal die kleine grüne Kiste. Einmal eine äh, Elite-Kiste und einmal die besonders große Kiste. Um da jetzt zu wissen, von welchen Kisten ich rede, gehe ich mal kurz in den Shop. Ich gehe hier auf diese Schlachtpakete und das hier ist das hochwertige Paket. Das kann man jeden Tag einmal gewinnen. Dann dieses Elite-Paket bekommt man ebenfalls jeden Tag einmal und achtmal dieses grüne Paket. Das Überschusspaket ist ein Paket, welches man bei Missionsaufträgen bekommt, beziehungsweise Spezialaufträge nennt sich das. Zeige ich euch noch in einem anderen Video. Dann haben wir das Ausrüstungspaket, ein sehr teures, wo man aber... Äh, Gute Dinge wie Uniformteile und ähnliches sehen kann. Und wie immer im Vorführeffekt ausgerechnet heute funktioniert das Laufband nicht, wo der Inhalt der Kisten der möglichen Gewinne angezeigt wird. So, dann haben wir hier eine Gesamtübersicht im Shop, was zurzeit in Sonderangeboten läuft. Das ist hier im Laufband zu sehen oder immer mit so einem Prozentzeichen neben Waffen oder unter dem Button Sonderangeboten. Hier seht ihr, welche verschiedenen Dinge dann in dem jeweiligen Sonderangebot für 600 Rubine zum Beispiel zu kaufen wäre. Hier, das ist so ein außergewöhnlicher Inhalt, der ist zumeist auch zeitlich begrenzt. Diese sind, äh, wie wir hier sehen, noch 14 Stunden als Promo <lacht> möglich, den 5-Sterne-Fang-Charakter zu erhalten, plus 30. Äh, 5.000er EP-Karten, was das ist, werde ich auch noch erklären, plus ähm, 1.500er ist es glaube ich oder 2500 Stück davon und 1.000er EP-Karten für 2.400 rubine Oder, und das ist eigentlich immer standardmäßig drin, das Paket mit 10 Zeitlupen, 10 geschossen und 10 Scanner. Diese Dinge sind sehr wichtig und deshalb kann man die immer wieder mal äh, nachkaufen, weil das kann mal knapp werden, wenn man mehrere Dinge gleichzeitig zu tun hat. Aber das Paket mit den 80 Energien, 40 Angriffsmarken, 12 Zeitlupen und 12 Mal Scanner und 12 Vollmantel für 600 Rubine, als auch dieses Paket hier. Mit 10x Vollmantel, 10x Zeitlupe, 10x Scanner ist eigentlich immer in dem Shop vorhanden. Dieses hier ähm, in der Mitte, das ist ein Ausnahmepaket, was wie gesagt für den Zeitraum von 14 Stunden 5 Minuten noch läuft. Da gibt es aber immer wechselnde Angebote in der Promo. Es lohnt sich also reinzuschauen, weil man ähm, Rubine relativ... Schnell zusammenbekommen kann, wenn man ordentlich damit verwaltet. Dann haben wir hier den sogenannten Schwarzmarkt. Da kann man kaufen äh, über Gold entsprechende Gegenstände, sowohl Waffenteile, hier zum Beispiel, oder EP-Karten, die eben dafür da sind. Ah, sehen wir, jetzt sehen wir auch, Gelb bedeutet 3000 EPs. Ähm, oder für Geld oder für sogenannte, das war Basistarnung, die hatte ich bisher laufen. Deswegen äh, kam gerade der Hinweis, dass die abgelaufen ist. Nach vier Stunden Laufzeit ist die wieder weg gewesen. So, oder man zahlt in dieser Währung. Da werdet ihr jetzt alle denken, was ist das? Das sind sogenannte clan -Punkte. Die man sich verdient, wenn man Mitglied in einem Clan ist und Bossangriffe zum Beispiel tätigt, oder Spenden innerhalb des Clans. In dem Clan-Chat kann man Anfragen senden über Teile, die man benötigt, und andere clan können spenden. Und als Gegenbelohnung bekommen sie dafür täglich einmalig 50 Fäustchen, sagen wir auch umgangssprachlich. Darüber hinaus. Ähm, erhält man die bei Bosskämpfen, also bei dem Event Bosskampf ähm, den man ja, wo man entsprechend höhere Punkte erreichen kann, haltet euch bitte aber an den Clan, weil in der Regel ist es so, dass wir diese auch verwenden, um, um Clan entsprechende Möglichkeiten zu geben. Diese Funktion, was im Clan zu machen ist und wie man vorgeht werde ich euch auch in einem anderen Video zeigen. So, wir kommen weiter. Hier oben, das ist der Energiebalken für diese Missionen. Das heißt, man kann hier Missionen spielen. Ich habe jetzt nur noch hier diese Verträge freigeschaltet, die ich spielen kann, da ich schon die äh, Herausforderungen, die ganzen Missionen bis dahin alle abgespielt habe. Sorry, praktisch. Den Story-Modus habe ich bis zum heutigen Tage beendet. Es kommt aber bald ein neuer. Das kündigt sich immer so mit so einem Fenster an. Ein neues Kapitel kommt bald. Totenkopfinsel. Das wird dann wieder eine neue ähm, Aufgabenstellung sein im Story-Modus. Dann ähm, kann ich nur noch hier diese Verträge spielen. Mit Hilfe der Verträge haben wir die Möglichkeit, Geld zu verdienen und XP-Punkte. Darüber hinaus bekommt man alle 5 Minuten eine Energie obendrauf, in meinem Fall bis maximal 12. Normalerweise Grundeinstellung ist 10, ich habe die 12 mal bekommen. Als Besonderheit bei einem Einkauf gab es dann als Extra, dass eben zwei mehr im Speicher sind. Dann haben wir hier meine Basis. Die Basis ist insofern interessant. Zum einen haben wir hier eine Flagge. Wir haben ein Geschütz, wir haben ein äh, Schutzschirm, wir haben hier ein Extra, das sind Leuchten, Flutlichter, die dem Gegner dann entgegenstrahlen. Gleich mache ich einen Basisangriff, da kann man das sehen, auch das wird in einem Extra Video vorgestellt. Dann haben wir hier die Drohnen, die wir aktivieren können, aber Vorsicht, das ist jeweils kostenpflichtig mit Rubinen. Man muss also immer genug Rubine haben. Oder aber man muss genug davon im Vorrat hier oben drinne haben. Wie ihr seht, habe ich hier noch drei und noch sieben von den äh, kleinen Drohnen. Die werde ich auch heute Abend noch benötigen, da ihr ja, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, in der Basis sehen könnt, in zwei Stunden 19 Minuten muss ich diese erneuern. Andernfalls sind sie nicht mehr aktiviert und eben nicht mehr in meiner Basis zur Verteidigung da. Dann sind hier Truppkameraden, die sind jeweils ähm, entsprechend deiner Stärke gepimpt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel drei äh, auf Maximallevel, den ich jetzt derzeit machen kann mit 890.000. Das ist bei meinem Level 65 das Maximale. Äh, wie das funktioniert, dass man diese pimpt, werdet ihr auch noch lernen. Und dann seht ihr hier... Ein mit 6 sogar. Dieser ist ein Ausgeliehener. Ich klicke mal drauf, dann können wir sehen. Aha, der hat zwei Stunden eine Minute habe ich den noch. Man kann den unter dem Planmenü sich holen. Auch das werdet ihr äh, in einem Video genauer lernen. Ich gehe jetzt wieder raus aus der Basis. Hier oben seht ihr noch die vier Energie, ähm, um weiterhin euch die Buttons zu erklären. Mission hatten wir die Basis in groben Zügen. Details in einem anderen Video, dann haben wir hier Clan. das heißt, hier ist unser Clan komplett zusammengefasst, zum einen eine Namensliste, wer alles Mitglied ist, darüber hinaus, wenn man draufklickt, bekommt man dann Profil mit, also die Statistiken, die du so von dir selber siehst, kannst du auch von deinen Clanmitgliedern einsehen und jetzt interessant ist eigentlich für uns und dich, äh, das Clan Hauptquartier, weil hier gibt es die Möglichkeit, wie ich eben diesen Talon, äh, diesen Sniper mit ja. den kann man sich hier erstellen und ausleihen. Je nachdem, welches Level wir erreicht haben im Clan, entsprechend äh, stark ist dieser Soldat, den man sich dann holen kann. Man kann hier auch im sogenannten Verteidigungssystem sich die clan -Fahne holen oder auch Uniformteile ausgeliehen für 24 Stunden gegen entsprechende Leihgebühr von Rubinen äh, mit einsetzen. Man bekommt hier eine immer größere Auswahl, je höher der jeweilige Stand, der Levelstand in den Clan ist, dann das Arsenal. Hier kann man sich Waffen leihen, immer 24 Stunden und hier noch eine Funktion, das sogenannte Vorschutzlabor. Hier gibt es dann Extras, die man bekommen kann, liefert also zufällige Elemente. Und diese Elemente sind bei mir erst wieder in einer Stunde und 53 Minuten möglich abzuholen. Dann kann man hier das Schutzschild seiner Basis einschalten. Da sehen dann Ausstehende nicht, wenn sie Angriffe führen, wie die Basis verteidigt ist. So, dann haben wir hier noch die Beherrschung. Wir spielen heute, das geht alle zwei Tage, das Gebiet Oranger Sektor oder auch Waffenhändler. Das bedeutet, wer hier diesen Bereich jetzt gewinnt, kann mit einem speziellen Waffenhändler für die sogenannten Diamantpunkte, auch das lernt ihr noch in einem anderen Video, äh, entsprechend der, ähm, Zusatzdinge kaufen, die man ansonsten nicht bekommt. Eigentlich ähnlich dem Schwarzmarkt, nur eben zahlbar mit der Währung Diamantpunkte. Und das kann man tun über Missionen, indem man selbst Missionen setzt. Und natürlich der ganze Clan sollte mitziehen und jeder was tun. Ich habe jetzt im Moment nicht, nichts drin, werde das jetzt gleich aber tun. Weil ich gerade das Video aufzeichne, lasse das mal kurz. Äh, wichtig ist auch, dass ihr mit eurem Clan das Gebiet gewinnen müsst, um eben diese Sache zu bekommen. Den Zugriff auf diesen besonderen Verkäufer müsst ihr Platz 1 haben. Ihr müsst aber auch sehen, dass ihr mindestens unter Platz 1, 2 oder 3 kommt, damit ihr zusätzlich diese clan Punkte oder auch Fäustchen ausgezahlt bekommt. Das kann je nach Schwierigkeit der jeweiligen Gebiete bis zu 1800 Clanpunkte geben auf dem ersten Rang, 1500 oder 1600 auf dem zweiten und noch 1200 glaube ich auf dem dritten Rang. Das ist wiederum abhängig wie viel du selbst am Anteil für den Erfolg entdeckst hattest Also Missionen hier eingesetzt hast oder im Gefecht, das ist genauso wie ein Basisangriff, nur dass die Punkte zum Wohle deines Clans in dem Gebiet gehen und das Geld verdienst du selbst. So, das ist erstmal der grobe Bereich. Genau lernt ihr das dann aber erst, wenn ich euch das in dem entsprechenden Video Zeige. Dann haben wir hier Events. Diese wechseln in der Regel täglich. Es gibt aber auch Events, die entsprechend länger andauern. Wie hier diese Waffe, die man hier gewinnen kann, nennt sich Heiligenlied. Und hier muss man ein Event spielen, wo man jeden Tag fünf Missionen spielen muss, diese gewinnen muss und muss, äh, um weitermachen, zu können immer wieder die Waffe auf pimpen also erhöhen verbessern ich bräuchte jetzt hier zum Beispiel damit ich dann das wieder kaufen kann die Verbesserung dreimal die Kugel dreimal Mikrochip da wir aber noch am Anfang stehen erst am dritten Tag oder am zweiten kann ich das noch nicht jetzt mir erspielen habe aber noch hier oben noch Bonis die ich in diesen Kisten mal gefunden hatte und werde es dann nachspielen, weil irgendwann müsst ihr einen bestimmten Level haben, um die nächsten Kapitel überhaupt spielen zu dürfen. Da ich hier noch keine Kugeln gewinnen kann oder entsprechend Mikrochip gewinnen kann, macht es für mich keinen Sinn, jetzt einer dieser Missionen erneut zu spielen. Ansonsten empfiehlt es sich immer wieder zu spielen, um entsprechende Teile zu bekommen. Dann haben wir hier den sogenannten Siegestag. Der läuft in der Regel über drei Tage. Die genaue Dauer wird euch hier oben angezeigt. Ich nehme hier das weg. Wie lange das noch dauert, steht hier oben. Darüber hinaus steht hier dein Rang und hier deine Punktzahl. Und wenn du auf Spielen klickst, dann kommst du zu dem Basisangriff. Du musst aber unbedingt über diese Taste zum Basisangriff gehen und nicht über deine äh, Menüsteuerung am Anfang. Ich gehe wieder zurück auf den Events, weil hier sind noch mehr. Das seht ihr, hier ist der Bosskampf, der ist leider schon beendet, sodass wir da nichts mehr tun können. Da hat uns gestern einer bös geärgert und hat uns leider äh, den Kampf schon beendet. Ja, dann haben wir hier die ähm, Möglichkeit, über die Basis eben in diese PvP-Kämpfe zu gehen. Äh, auch das in einem anderen Video dann genau, was man da machen kann. Und wir haben hier die Gruppmitglieder, die ganz wichtig sind, weil man die aufpimpen muss, dass die stärker werden. Wie das geht, erfahrt ihr auch in einer anderen Kategorie, einem anderen Video, weil ich will hier nicht zu weit ausschweifen. Es soll ja erstmal nur eine Vorstellung sein. Ja. Dann haben wir noch, und das ist erst seit wenigen Wochen, Kronenmissionen. Hier muss man äh, die sogenannten Punkteangriffe fahren und erst wenn man bis Level 20 gekommen ist, schaltet sich die Liga frei. Und in dieser Liga ähm, seht ihr die entsprechenden Punkte. Dafür gibt es dann Preise, ähnlich wie in der anderen Liga, die man dann hier bekommen kann, je nachdem wie viele Punkte man eben hat. Wenn diese Drohne hier zerstört wird, ähm, entweder durch Angriff eines Snipers oder Raketenwerfers, ist ganz wichtig, wenn ihr diese Modi spielt, dass ihr auf sowas achtet und gut seid, ist anderthalb Stunden Reparaturzeit nötig, sodass ihr da nichts mehr machen könnt. Bei einem Ligaspiel ist es immer so, wenn ihr eins getätigt habt, dass am Ende die Drohne als kaputt gilt, weil die Zeit abgelaufen ist und dann ist das so, als hättest du es nicht geschafft. Bei Zeitangriff ist es äh, so, dass du anschließend immer ein solches Glückrad drehen kannst. Dann gewinnst du Teile, kannst du gewinnen, jeweils Teile, die du zum Verbessern der Drohne benötigst. Oder DP-Karten und Gelder-Chips. Ihr seht es selbst. Entscheidend wichtig ist, dass ihr diese preise diese inhalte des radens wird immer eins mehr kommen das heißt von rang 1 bis 5 hat ich zum beispiel noch nicht freigeschaltet ähm, diese kamera jetzt ist die kamera dazu gekommen. jetzt von 5 bis 10 und danach kommt wieder eine andere und so weiter auch da mache ich noch mal ein extra kapitel nur drohen um euch das zu erklären kann man hier entsprechend ausstatten und aktualisieren. Aber Erklärung in dem Kapitel Drohnen. So, das war es jetzt im Gesamtüberblick. Jetzt möchte ich in Ruhe noch spielen können und werde deswegen das Spiel beenden, bzw. die Videoaufnahme jetzt beenden und hoffe es hat euch gefallen.